Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Multiple-Choice-Frage im Moodle-Test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits im Test, wo wir auch den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine neue Frage hinzu. So, da haben wir Multiple-Choice und fügen sie hinzu. Geben Sie Ihrer Frage dann einen schönen Fragetitel. Das ist dann besonders hilfreich, wenn Sie Ihre Frage später im Test oder in der Fragesammlung wiederfinden möchten. Des Weiteren haben wir den Fragetext. In unserem Fall, welche Fakultäten gibt es an der Universität Leipzig? Und Sie können Ihren Text natürlich wie gewohnt mit Hilfe des Editors formatieren. Weiterhin können Sie die erreichbare Punktzahl einstellen und das allgemeine Feedback. Weiter unten haben wir eine wichtige Einstellung, denn sie regelt, ob nur eine Antwort oder wie bei uns bei der Multiple-Choice-Frage mehrere Antworten erlaubt sein sollen. Weiterhin gibt es die Auswahl, ob die Antworten gemischt werden sollen. Ob Sie eine Nummerierung erhalten, können Sie hier noch mit ausfüllen. Es kann auch keine Nummerierung mit dabei sein, ganz nach Wunsch. Kommen wir nun zu unseren Antworten. Da wähle ich als erste Antwortmöglichkeit die Fakultät für Chemie und Mineralogie aus, die existiert und da ich hier drei richtige und eine falsche Antwort gleich eingeben werde, bekommt sie anteilig eine Bewertung von 33,33 Prozent. ,33%. Die zweite Auswahl ist die Fakultät für Clowns, die existiert leider nicht, deswegen gibt es auch keine Punkte. Sie könnten aber auch gerne mit negativen Bewertungspunkten arbeiten. Die Auswahl Nummer 3 wird die Fakultät für Mathematik und Informatik sein und erhält ebenfalls 33,33 Prozent. ,33%. Und als vierstes nehmen wir die Juristenfakultät, die ebenfalls eine positive Bewertung erhält. Zu all jener Auswahlen, zu jeder können Sie einzeln auch noch ein Feedback mit eingeben und Sie sehen, es gibt auch noch weitere äh, Auswahlmöglichkeiten und Sie können sich auch noch mehr erstellen. Nun haben wir alles eingegeben und wir speichern unsere Änderungen hier unten ab. Schauen wir uns das einmal in der Vorschau an. Hier haben wir also die Multiple-Choice-Frage. erkennbar daran, dass hier vorne viereckige Auswahlkästchen erscheinen. Im Gegensatz zu einer Single-Choice-Frage, dort sind die Auswahlkästchen Kreise Sie sehen auch, ich könnte in dem Falle alle vier Kästchen anmarkern und entsprechend bei uns ist aber die Antwort A natürlich nicht richtig. Das ist also die Multiple-Choice-Frage, wo man genau achten muss, wie die Bewertungen hier getroffen werden sollen. Vielleicht da als Hinweis, wir haben einen neuen Fragetyp mit eingeführt, der Multiple-True-False-Fragetyp, wo eine genauere Bewertung vorgenommen werden kann. Viel Spaß nun beim eigenständigen Erstellen von Multiple-Choice-Fragen.